So, Binomialverteilung weiter, bitte diese Aufgabe lesen und zu lösen versuchen, Pause klicken und schon einmal gemacht, bitte aufpassen, 8 mal ziehen, mit zurücklegen, bitte jetzt nicht Baumdiagramm benutzen. Wenn es mit zurücklegen ist, dann ist es öfter so, nicht immer, dass man kein Baumdiagramm braucht. Okay, da sonst, wenn es mit zurücklegen ist, dann haben wir tatsächlich eine Binomialverteilung. Die Wahrscheinlichkeit ist bei jedem Zug die gleiche. Und das bedeutet dann, kurzes Kommentar, also bei dieser Aufgabe jetzt hier, habe ich in einem Video nicht ganz erklärt, ja. Äh, noch einmal kurz lesen. Da ist halt die Wahrscheinlichkeit nicht jedes Mal die gleiche. Und man muss dann ein Baumdiagramm Benutzen, aber ist hier in dieser Aufgabe gar nicht gefragt. Man kann so Pause klicken, die Aufgabe lesen und nochmal daran denken. So, gehen wir jetzt hier wieder zurück. Ähm so, 8 mal ziehen. Schwarz, die Wahrscheinlichkeit von Schwarz ist 4 in. Ja, viele beantworten dann 7. Das ist aber nicht 7, sondern 4 und 3 und 2 und 2. Insgesamt 11. Google, also 4 Elftel, ja. und diese Wahrscheinlichkeit müssen wir dann benutzen. Ja. Und 8 ist die Anzahl, und die Wahrscheinlichkeit ist 4 Elftel. Und wir müssen 3, genau 3 und mindestens 3 berechnen. Das geht ganz leicht mit Gebra. Wir machen wir es kurz. Die Anzahl ist halt 8, die Wahrscheinlichkeit ist 4 Elftel. Und wir brauchen höchstens 4 oder? Habe ich wieder vergessen. Na, genau 3 oder mindestens 3. Genau 3 oder mindestens 3. Das jetzt hier ist nicht mindestens, sondern höchstens 3. Wir brauchen mindestens 3, also 3 oder mehr, was hier so also eingedeutet wird. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir mindestens 3 haben, ist 60,429%. Steht ja eh da. Und für genau 3 müssen wir hier schauen. Und das ist genau die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau drei äh, schwarze Kugeln haben. Gut, es wird viermal mit zurücklegen gezogen. Viermal jetzt, wählen Sie aus den folgenden Tabellen und so weiter und so fort. Machen wir es kurz. Nehmen wir das erste. Wie kann man berechnen, dass alle vier Ku Kugeln schwarz sind? Die Wahrscheinlichkeit beim ersten Wahl ist 4 Elftel, bei zweiten Wahl. 4 elftel, dann wieder wir, 4 elftel, 4 elftel, also 4 elftel hoch 4 sollte sein. Und diese Antwort gibt es hier nicht. Also das kommt hier nicht vor. Können wir vergessen. A1 kommt nicht vor. Höchstens drei Kugel schwarz sind. Das ist ein bisschen schwer. Machen wir erst das dritte. Mindestens eine Kugel nicht schwarz ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kugel nicht schwarz ist, ist das Gegenteil von 4 Elftel, also 11 minus 4, 7 Elftel. Ja. Und mindestens, also die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, na, lassen wir es, und mindestens eine Kugel, nicht schwarz, bedeutet, dass wir jetzt hier das Gegenereignis benutzen, wir, benutzen müssen, also mindestens eine, das ist ein Schlüsselwort, für das gegenereignis also was ist das gegenteil von mindestens eine kugel schwarz dass wir äh, eine kugel nicht schwarz das ist halt dass wir alle schwarz haben und dass bei vier äh, mal zurücklegen dass alles schwarz ist sind haben wir schon gesagt das ist 4 elftel hoch 4 also bei jedem zug 4 11 wahrscheinlichkeit äh, das äh, schwarz ist ja? also die wahrscheinlichkeit dass alle schwarz sind ist 4 Elftel, ja? noch kurz also hier kann man so also gut sehen in diesem fall werden wir hier schon mindestens einen nicht schwarz haben in diesem fall auch und da auch das einzige was bleibt wo das nicht der fall ist ist wo alle schwarz sind ja also diese Wahrscheinlichkeit hier, das habe ich jetzt dreimal hier gezeichnet, es wird auch ein viertes Mal da geben, wird 4/11 mal 4 Elftel mal 4 Elftel, mal 4 also 4/11 hoch 4 sein. 4/11 ja? hoch 4 und das ist das einzige die einzige Gegenwahrscheinlichkeit. Ja, und das müssen wir um diese Wahrscheinlichkeit hier, was gefragt ist, mindestens eine Kugel nicht schwarz. Das Gegenteil ist alle Kugel schwarz. Und das ist 4 L 4. das müssen wir von 1 subtrahieren, um diese Gegenwahrscheinlichkeit zu berechnen. Die Gegenwahrscheinlichkeit der Gegenwahrscheinlichkeit. Also bedeutet, A3 und B1 gehen zusammen. Und das hier ist ähnlich. Und ist noch ein bisschen schwieriger zu erklären. Das hier ist alle drei kugeln höchstens wir haben insgesamt vier züge ja wenn wir höchstens drei schwarze kugeln haben ist die gegenwahrscheinlichkeit dass alle vier nicht schwarz sind also 7 elfte hoch vier die wahrscheinlichkeit dass eine kugel nicht schwarz ist, 7 11 das hoch 4 und das von dem muss mit die gegenwahrscheinlichkeit berechnen also dass alle dass höchstens drei kugeln schwarz sind und das ist dann das da. A2 stimmt mit B2 überein. Das war jetzt allerdings schon ein bisschen schwer. Auf jeden Fall, wenn man also dieses Stichwort setzt, das mit dem höchstens 3 sieht man eigentlich in der Regel bei äh, Aufgaben nicht, aber das mit dem mindestens 1, das kommt sehr oft vor und das ist ja äh, ein Stichwort. Wodurch man so verstehen kann, da muss man die Gegenwahrscheinlichkeit benutzen. Leicht ist es allerdings nicht so ganz. Gut, danke sehr.